Dich und deine Kameraden zur Seelenkammer bringen? Ja. Kommt ihr aus der Zukunft nur um mich zu beleidigen? Ich bin keine Söldnerin. Diese Bitte ist unter eurer Würde, Majestät. Aber wir müssen diese Kammer erreichen, um Chronika zu besiegen. Wieso? Weil wir Sendell wieder erwecken müssen. Meine Imperatorin. Ihr habt ihre Wiedergängerin gefangen. Gemeinsam können Fujin und ich sie zum Leben erwecken. Wieso? Um sie zu versklaven, so wie Quan Chi es tat? Damit sie uns gegen Chronika hilft. Aber ich schwöre dir, sie wird bar jeden Einflusses zurückkehren. Soweit ich weiß, bestand ein blutspann zwischen dir und Sindel. Ich war ihre lebenslange Beschützerin. Ihr Tod muss dich sehr geschmerzt haben. Es war nicht dein Fehler. Du konntest sie nicht retten, damals. Aber jetzt schon. Dann werde ich... Nein, wir müssen darüber mit Kitana Khan sprechen. Bei allem Respekt, Majestät. Wenn wir damit zu Kitana gehen, schlägt sie Shengsungs Kopf ab. Kitana wusste, meine Leistungen für das Reich noch nie zu würdigen. Zum Beispiel, sie durch einen bösen Klon zu ersetzen? Ja. Zeit ist knapp, Königin Schiefer. Wir müssen jetzt handeln und Kitana später um Verzeihung bitten. Nachdem ihre Mutter erweckt wurde. Hilfst du uns? Wenn ich Kitana das verheimliche, breche ich ihr gegenüber meinen Eid. Aber mein Leben gehört Sindell. Kitanas imperiale Garde wird dich wiedererkennen. Stimmt. Sie werden nicht erfreut sein. Das wird reichen. Sind so weit gekommen. Hinter diesen Türen ist eine Treppe. Und an Ihrem Ende? Die Seelenkammer. Ich spüre Sie. Da war er also bis zum Hals in der Scheiße und kauerte in der Grube eines Plumpsklos. Er hatte sich ein schlechtes Versteck ausgesucht und einen noch schlechteren Ort zum Sterben. Mich reden. Er hat war. und er sagt, welches Geheimnis willst du hier begraben? Das ist die Sache des Kans, Baraka. Wir sind Partner schon vergessen. Die Angelegenheiten des Kans sind auf die. Du bist kein Schucker. Den auch kenne ich. Das will Ein seltsames Gespann. Wie wär's, wenn wir die Höflichkeiten beenden und ihr alle brav mit uns kommt? Wir werden ein freundliches Gespräch mit Kitana Khan führen. Wir haben keine Zeit zum Plaudern. Wir müssen zur Seelenkammer. Sofort! Dann lasst euch nicht aufhalten. Aber wir nehmen Shang Sung und diesen Sarg. Ich bitte aufrichtig um Verzeihung. Hat man dich nicht gewarnt? Großes Maul, aber keine Ohren zum Zuhören. Okay, okay, ich komme, ich komme. Komm. Ganz zurück. Schokanflamme drach, kenne ich gar nicht, fuck. Das ist ein Projektil. Drachenansturm ist ein Dash. Tremor ist ein... Ausgerüstete F Ausprobieren. Nicht blockbar, okay. Ungezügelte Wut wird ausgerüstet, wenn dieser Ah, das ist das andere. Das ist ein Hit. Hit. Hit. Achso, das ist ein Tor Teleport wahrscheinlich. <lacht> ja, scheiße. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich in diesem Kapitel Shang Tsung richtig auf die Fresse kriegt. Ich dachte mal, Shang Tsung ist besser. Okay, die Schokanflamme flamme ist nice. Ich schmeiß mal ins Oh, geil, wir haben hier neue Stages. Das ist der Dash, der ist nice. Tremor, was ist Tremor? Das sagt mir was. Das ist einfach ein Jump. Und der. Äh, yeah, fuck, ich will ja noch gegen Baraka. Kann ja nicht sein. Okay, Baraka ist eigentlich gut. Ähm, diesen hier wollte ich eigentlich werfen, aber naja. Das ist einfach ein grab wieder. Ah, dann perfekt geblockt. Ja sorry, ich bin ein bisschen am rumprobieren. Es kann sein, dass ich die ersten Kämpfe verliere. Boom. Weil ich komme mit Goro schon nie kämpfen. Irgendwie kann mir die nicht so wirklich gut vor. Achso, das ist Strafe der Königin. Ups, ich wollte ja vorhin den hier ausprobieren eigentlich. Ähnlich. Und dann ist runter hoch ein Jump, okay. Also ja sowas wie ein Port, aber halt der springt. Ich mag den hier, weil sie den Schild benutzt, den Drachenansturm. Wenn man wegstrafe der Königin brauche ich nicht doppelt. Kurz verzögern, L2 halten. Johannes. Aber mal das... Das heißt, ich kann springen und warten. <lacht> nice. Das ist voll gemein. Also ich finde den top. Tremor finde ich interessant. Den... Den schild der mag ich. Schukanflamme ist ja halt geil, weil Flamme. Ja, einfach noch ein Projektil. Tremor finde ich aber wirklich interessant. Bam, bam, bam. Fick dich. Ja, ich muss sagen, ihr Spielstil ist recht einfach auch eigentlich, wenn man die Kombos ein bisschen am Anfang hat. Ich glaube, die meisten Charaktere sind einfach. Es gibt welche, die sind wirklich nicht so leicht, aber die meisten gehen. So, und ein Fatal rein fürs Ende. Weil Fatals zeigen ist immer schön. Danach geht weiter mit der Story. Ich hoffe mal, Changsoumi. Ich finde es echt krass, dass er einfach so Lebensenergie absorben kann. Man kann es ja, aber man kennt es ja, aber naja. Trotzdem heftig, du sprichst, wenn du besser zuhören solltest. Spuckt es aus? Wer schlummert in diesem Sarg? Die Imperatoren. Wir sie in der Seelenkammer wieder zum Leben. Moment mal, Shiba. Du Kitanas böse Mama Aus welchen Gründen auch immer. Das sieht nicht gut aus für dich. Ach nee, nicht gegen Aaron. Ich hab ihn schon als er reinkam... Ich mach das trotzdem nochmal. Ich brauch das jetzt einfach am Anfang. Also er reinkam... Als ich die Story gehört haben und so... Ja und dann... So, Nein, das ist nicht Aaron. Aber ich bin immer noch die Me der Meinung, dass diese Synchro-Stimme echt bekannt ist. Ich war es vorhin gerade am Googlen kurz. Irgendwie finde ich da nichts Gescheites. Also ich habe den Namen gefunden jetzt, aber ich weiß nicht, wer das ist. Also was er sonst noch synchronisiert hat. Irgendwas war das hier. Der ist geil, die Strafe der Königin ist böse. Ein Grab habe ich gar noch nicht. Okay. Finde ich geil. Ich finde es cool, dass sie Goro nicht reinnehmen, da war im 10 dabei und dafür äh, Shiva. Finde ich voll legitim. Nicht nur einfach so, ja, oh, muss hier eine Frau sein, weil Gleichberechtigung und so. Ne, ich finde es das legitim. Dass er nicht einfach hieß, ja, oh, wir gehen jetzt auf Goro, weil Goro halt der Champion ist, sondern, nee, wir gehen wirklich auf die Königin der Unterwelt. Also, der Unterreich-Typen da. Der Shokan. Ich glaube, glaub, die Rasse heißt der Shokan, ne? Das ist schon, schon richtig. Kann sein, dass ich da was durcheinander bringe, aber ich bin der Meinung, das sind Shukans. Äh, wäre immer, dass sie da nicht einfach sagen, ja, wir holen Goro, weil Goro ist ja schließlich stark, ne? Sondern dass sie wirklich auf Sh Shokan, äh, auf Shiva schauen. Finde ich legitim. Weil sie auch den höheren Rang hat hier drum. Ich kann meinen Fatal noch nochmal machen gegen Arrow. Ihr Fatal ist jetzt nicht so extrem speziell, aber ist schon recht cool. Also sind allgemein recht brutal und cool, aber. Hier finde ich jetzt geil, wenn das Gesicht ein bisschen aufgestützt wäre, aber das wäre halt zu heftig. Naja, kann ich alles Wir kriegen Fetskins, finde ich toll. Pass auf, was du sagst, Außenwälder. im Kolosseum wegschleichen sehen. Scharfsichtig wie immer. Wir haben nicht vor, zu kämpfen, Jade. Das ist Zyndells Wiedergängerin. Wir können sie wiederbeleben, um im Kampf gegen Chronika zu helfen. Bitte, Jade, wir müssen hinein. Ihr müsst mich erst überzeugen. Und selbst wenn, die Seelenkammer ist besetzt. Kotel heilt darin seine gebrochene Wirbelsäule. Stören wir ihn, bleiben seine Verletzungen für immer. Wir stören ihn nicht, versprochen. Das sind leere Versprechungen, Zauberer. Wir werden Kotel nicht schaden. Als meine Verbündete solltest du mir trauen. So viel zu edinianischer Treue. <lacht> und um kein Wort von Jade. Heftig. Ja, ein Ausdruck sagt mehr als tausend Worte, das ist einfach so. Ja, du solltest mir trauen. Mhm. Boah, das, oh, das ist voll der heftige Crap. Zuerst mal die Beine weg, die Arme weg und dann noch auf die Fresse. So, ich probiere mal ein bisschen Basic-Moves aus von ihr, noch ein bisschen. Also habe ich auch so ein den Jump gemacht, das ist auch cool. Machen wir das mal, so. Boom! Es hat auch coole sonstige Techniken, diese Faust, dieses Hinten-Dreieck ist recht interessant. Nach vorne Dreieck ist ein. Ist doof. Ist so ein Ellbogen-Punch oder ist nicht gut. Ich finde Range Dreieck viel einfacher. Vorne Viereck ist dafür recht stark. Ja, Shiva hat Potenzial, das muss ich sagen. Ich bin bis jetzt von den meisten Kämpfern recht überzeugt. Ich muss sagen, ich komme glaube ich mit Setria nicht klar und sonst geht's voll okay. Es gibt leider nicht mehr so Trolls wie Jason aus MK10. Der Jason konnte ja mit seinem Nebel, also Jason Forrest, konnte ja aus seinem Nebel raus die Steuerung des Gegners wechseln und so. Das war voll heftig, dass der Gegner einfach eine Reverse-Controller hat. War eine Gewohnheitssache, aber wenn man es nicht erwartet, dann plötzlich so, ja, hinten ist vorne, also links ist rechts, rechts ist links. Oben ist unten und unten ist oben. Mach mal dein Port oben unten, statt so. War schon recht cool. Äh, jetzt muss ich aber kurz, irgendwie muss ich die Techniken noch hinkriegen. Ich probiere eh die ganzen Charaktere ein bisschen zu lernen. Ich probiere die Tower von denen zu spielen. Ja, komm. Äh, die Tower geben halt recht viel über die Steuerung, weil man dann einfach mit... Jetzt, ich bin am Kano Tower dran, natürlich. Äh, deswegen habe ich da so Spiele fast drauf. Wenn man mit Kano einfach Kampf um Kampf um Kampf um Kampf spielt, dann lernt man die Typen einfach kennen. Übrigens fällt mir gerade auf, dass immer die Typen verschwinden, wenn ich sie besiegt habe. Man sieht sie nicht im Hintergrund noch Liegen oder Wegrennen. Das wäre noch cool gewesen. Weil so verschwinden sie einfach und sind weg. Das ist ein bisschen komisch. Ist, wo ist Jade? Und was macht er hier? Später, Kordel. Jetzt müssen wir... An die Gefangenschaft in deinen Fleischgruben erinnere ich mich nur hm. zu gut. Heilung braucht mehr Zeit. Ich bin stark genug, um ihn zu töten. Jetzt ist er unser Verbündeter. Seine Zauberei kann Sindel erwecken. Dekromantie ist verboten! Ihr seid ja völlig von Sinnen! Hebe deinen Zauber über sie auf, Zauberer! Ich halte Kotel auf! es mein Recht zu behindern? Wenn du deine vier Arme behalten willst, geh beiseite. Voll voll. Oh ne, ich will Cody nicht töten. Oh, fuck, der viel Leben. Ach oh, was, man sieht in der Kammer hinten Sindel. Boah, wenn das jetzt immer so ist. Ich will Ah, das tut mir voll leid. Ich frage mich dann, ob das auch so ist, wenn ich Sindel selber spiele. Das sieht ein bisschen aus wie ähm, Quanjis Kammer, ne? Ich glaube, die prügeln sich gerade da oben, meine Vögel. <lacht> da ist gerade irgendein Greifchen losgegangen und kratzen, dann ist die Feder runtergefallen. Sollen die sich nur prügeln, wenn sie Freude dran haben. Ja, ich glaube, die prügeln sich wirklich. Oh Mann, Zuerst Jaden, jetzt Kotl. Ich glaube, Shiva verliert ein bisschen ihren Posten da. <lacht> ich hoffe, das geht alles gut. Also, Ich meine, wir haben jetzt mit Kitana so viel dafür gemacht, dass alles gut kommt und dann... Ich kann mir nicht vorstellen, dass, ich, dass der wirklich einfach nur drauf aus ist. So, ja, ich will dir helfen. So, ich hol mal kurz den ersten Sieg. Macht's ein bisschen einfacher. Vielleicht hätte ich den behalten sollen für Runde 2 bis also okay. Äh, ich glaube nicht, dass Shang so einfach dastehen. So, ja, ich, ich, ich helfe dir jetzt so. Ich, ich glaube, da kommt noch ein fetter Plot. Und ja, ich habe gesehen übrigens die Kapitel. Habe ich gesehen? Ich bin ein bisschen doof. Ich habe nur im, im ersten Kapitel nicht gesehen, dass es eine Kapitel-Einteilung gab. Aber eigentlich macht Sinn. Ich hätte es auch nicht erwartet, dass ich die vollen zweieinhalb Stunden, glaube ich, irgendwie zwei bis 2,5 Stunden, dies sind, nur mit Nightwolf spielen würde. Das macht keinen Sinn. Ich glaube, ich spiele noch mit äh, Fujin und vielleicht mit Jangsung. Mal gucken. Weil die DLC-Charaktere sind voll unterstützt hier. Und naja, Story DLC, Robo. äh, Story DLCs gibt's nicht so extrem viel. Die anderen sind ja Robocop und Joker und die kamen gar nichts und, und spawnen. Und die haben gar nichts mit der Story zu tun, die sind ja Gastcharaktere. Wie jeden Teil gibt es Gastcharaktere, ja. Und von daher glaube ich kaum, dass die irgendwie vorkommen würden. <lacht> Wäre ein bisschen komisch. Ich unterwerfe mich Recht, nicht deinem. Erzählt. Aus den Händen dieses Zauberers kommt nichts Gutes. Er wird deine Mutter erwecken, Kitana Khan. Seit tausend Jahren träume ich davon, sie wiederzusehen. Aber ihre Seele soll nicht von Cheng verdorben werden. Diese Perversion endet jetzt. Wie schnell du deinen Eid gebrochen hast, Shiva. Ich bin auf ewig deiner Mutter verpflichtet. Ich muss sie ehren. Äh, ich glaube kaum, dass es einfach ist für Shiva, aber. Jazz! Yes. Action! Ich hätte nicht erwartet, ich, ganz ehrlich, ich hätte nicht erwartet, dass Kitana auftaucht. Ich habe vorhin gesagt, ich fände es jetzt noch cool, wenn Jade weglaufen würde im Hintergrund und Kitana informieren und so. Oder, wohl, ja, tot meinte ich das zumindest. Ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe. Manchmal denke ich, ich habe es gesagt und sage nicht. Das war doof. Äh, aber. Ja, auf jeden Fall. In dem Fall ist genau das passiert. Ich wollte nicht gegen Kitana kämpfen. Geile Heike, So, ich brauche meine Scheißsteuerung. Ich kenne keine Kombo mehr. ist hinten vorne. X. Die wollte ich eigentlich machen. Den hier. Ich finde den halt voll geil. Nein, sie haben mich getroffen mit dem X. Äh, mit dem Fatal. Autsch. So, ich wollte mein Fatal noch aufbehalten für die zweite Runde, wenn es nochmal so schwer wird. Wäre es ein bisschen kacke gewesen, wenn ich verloren hätte, aber naja. Damit muss man leben, ne? Das war, glaube ich, hinten vorne X für. Kinder. Wo war der Feuerball? Auf Dreieck? Auf Viereck, okay. Der hat hier leider keinen Stack, das ist schade, dass ich den nicht irgendwie aufladen kann. Vielleicht so wie ein KmbH, so ein Strahl dann. Das wäre voll geil, wenn ich einen Strahl, wenn ich äh, R1 drücke und dann würde er einfach länger gehen. Nein. Kitana, hör auf, bitte. ist auf. Ja gut, dann machen wir das halt so. Ich finde es auch voll geil, dass hier Fatal Blow einfach mal vier Schläge hat. Das ist so nicht normal. Die meisten haben ein bis zwei Hitfenster und die hat einfach vier. Da muss man mega aufpassen mit dem Block. Jazz kriegen wir viele Skins und alles. Vergib mir, Kitana Khan. getan. Willkommen zurück, Majestät. Freut mich ebenfalls, euch zu sehen. Bin ich am Leben? Ist das real? Das ist es, Lady Sindel. Ein Wunder, das nicht möglich gewesen wäre, ohne die Loyalste deiner Dienerinnen. Shiva? Imperatorin. Auch wenn ich dir heute geholfen habe, so habe ich doch viel zu oft versagt. Ich bin unwürdig. Ah, oh, Unsinn. Heute machst du mir das größte Geschenk. Eine zweite Chance. Deine Pflicht ist getan. Ich stehe nun in deiner Schuld. Danke, Imperatorin. Wo ist meine Tochter? Oh, Kitana. Mutter. Ich... ich will mich freuen, aber ich fühle nur... Ich war noch ein Kind, als du... du... Wie konntest du dich umbringen? Warum hast du mich verlassen? Ich tat nichts davon, Kitana. Als ich Shao Kahn heiraten musste, geriet ich mit Quan Chi in Konflikt. Er warf mir vor, Shao Kahn abzulenken. Dann tötete mich diese Missgeburt und gab es als Selbstmord aus. Wie ich immer vermutet hatte. Aber all die Zeit war alles, was man über dich sagte, gelogen? Was soll ich glauben? Glaube, dass ich deinen Vater, Jared, geliebt habe. Und auch dich liebe. Dieses Wiedersehen ist ein Segen, aber uns bleibt keine Zeit zum Feiern. Wir müssen sofort auf Shengsungs Insel und unsere Mission beenden. Ich würde mit euch kommen und mit euch kämpfen, aber... Die Außenwelt braucht ihren Kahn. Ich weiß. Verlass dich darauf, Kitana. Ich komme wieder. so eine enorme Anstrengung nur unternehmen, wenn ihre Hilfe einen großen Vorteil verspricht. Sie ist nur eine Sterbliche. Und eine der wenigen, die dich verletzen können. Ich fürchte keinen Schmerz. Sie sind auf Shengsungs Insel. Deine Krone. Shengsung weiß es. Dann genug der Vorbereitungen. Begib dich jetzt zur Insel. Wir können ihre Herzen nicht gewinnen, versuche es nicht. Lass deine Gutmütigkeit nicht die Oberhand gewinnen. Ich verstehe, Mutter.